Herzlich willkommen bei City Classic Damenmoden. Wir sind ein Damenmodenfachgeschäft und seit 2019 hier am neuen Standort in der Schmidtgasse Nummer 29. Bei City Classic Damenmoden finden Sie Mode für Ihren Alltag zu Hause oder im Homeoffice. Wir haben Businessmode für die Damen im Büro, aber auch Anlassmode für Ihre Festivitäten wie Familienfeiern. Konzertabende oder einfach ein schönes Abendessen zu zweit. Die Größen, die wir führen, gehen von 36 bis 48 und zusätzlich finden Sie bei uns jede Menge passende Accessoires wie Hüte, Tücher, Schals, passende Handtaschen, Handytaschen jetzt sehr aktuell oder eben ein bisschen Modeschmuck. Wir bringen Farbe in Ihr Leben, wir zaubern ein Lächeln in Ihr Gesicht und freuen uns, wenn aus unseren Kundinnen treue Stammkundinnen werden. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!